Hallo und Willkommen hier zu einem neuen Unboxing Leute, zu einem ja doch interessanten Produkt, das, ihr kennt es sicherlich alle, weil ich bin Nintendo Kanal, wer hätte gedacht, und zwar, das Switch, krass, oder Wii 2.0, wie man es auch nennen mag, ähm, ja, ich habe mir jetzt eine zugelegt, ein bisschen sehr spät für viele, aber ja, ich hatte ein gutes Angebot bekommen, darum habe ich dann zugeschlagen, ansonsten hätte ich es wahrscheinlich erst in zwei Jahren gekauft oder ein Jahr oder wann auch immer. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine. Ohne Spiel, ich habe kein Spiel bekommen. Eigentlich hatte ich beim Angebot zwei Spiele mit dabei. Die grandiosen Spiele, One to Switch und Schlag den Raab. Aber dann als ich es kaufen wollte, gab es die Spiele nicht und naja, dafür habe ich einen Rabatt auf die Switch bekommen noch. Von lächerlichen 8 Euro nochmal drauf, dafür dass die beiden Spiele nicht dabei waren. Naja, das Angebot für die Switch war immer noch super und darum habe ich sie dann doch mitgenommen. Und ja, ich weiß nicht, ob man hier irgendwo noch was aufmachen muss äh, mit dem Messer. Ich habe noch nichts aufgemacht. Ich Kann man das echt ohne Messer öffnen? Ich habe mir ein Messer bereit genommen. So, man sieht auch hier irgendwie den ganzen Kram, der da drin ist und wie man anschließt. Das sollte aber jeder eigentlich können. So. Äh, uh, klappt das ja. Und da sehen wir sie. Wow, die ist winzig. Die ist echt winzig. Ich hab das zwar schon ein, zwei Mal so in echt gesehen, aber echt, die ist, die ist winzig. Naja, nehmen wir mal raus. Ja. Schönes Teil. Nehmen wir mal raus aus der Verpackung. Jo, geil. Das werde ich gleich rauszensieren. Ähm ja. Da unten ist der äh, Ladeport. Wie kriegt man den äh, Ständer hier raus? Der ist, der ist echt nicht stabil. Kein Wunder, dass die Leute so viel darum rüber rummeckern. So, legen wir mal beiseite. Und dann diese Mini-Joy-Cons. Ach du Scheiße. Wow. Die sind, die sind fucking winzig. Ach du Scheiße. <lacht> okay. Okay, die sind, die sind echt winzig. Vor allem wenn man jetzt die View den Xbox One Controller und so äh, gewohnt ist. So. Mach es mal dran. Ja, es ist solide. Es fühlt sich gar nicht so scheiße an. Und keine Sorge, Leute. Für die, die es unbedingt erhaschen wollen, ich werde es dennoch zensieren. Weil ich keinen Bock habe, dass man weiß, wie ich aussehe. Ähm. Ist da drin noch was? Das sieht, das sieht so aus. Hm. Ich guck grad rein. Ne, da ist nichts drin. Okay, dann nicht. Äh, was haben wir hier? Den Joy-Con Grip. Aber den kann, da kann ich direkt die äh, Joy-Cons mal dran machen. Äh, wie macht man die ab? Irgendwie hinten drücken. Okay, die sliden sich relativ angenehm raus aus der Switch. Aus dem äh, Switch-Teil. So. Komm. Hat ein schönes äh, ja, Knacken, damit man weiß, wann sie drin sind. Der Schöcker-Clip fühlt sich gar nicht so scheiße an, wie alle sagen, aber ob er damit auf Dauer spielen will, ich weiß nicht. Und ich finde die Knöpfe echt winzig. Das muss ich sagen, die Knöpfe sind echt winzig. Sowohl die Analogsticks als auch der Rest sind alles sehr winzig, also, hm. Das ist ein Kritikpunkt, meiner Meinung nach. Ich finde es winzig. Vielleicht ist das jetzt auch nur, weil ich größere Controller gewohnt bin. Und das ist... Müll... Äh... Wichtige Informationen, ja, total toll. Ein HDMI-Kabel, hat sicherlich jeder von uns, darum ist es vollkommen irrelevant. Dann ein Ladekabel, ist es. Kann man die direkt an die Switch anschließen oder braucht man die für das Dock? Ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt auch nicht auspacken. Dann haben wir hier noch was, was ist das? Ach, eine Handgelenkschlaufe oder was? Hier ist auch noch ein, oder? Ja handgelenkschlaufe für die Joy-Cons. Ja. Ist okay, denke ich. Ich kann ja mal eine festmachen. Ich entschuldige mich für alle, dass ich so huste. Ich entschuldige mich bei allen. So rum. Das macht mehr Sinn. Na komm. So. Ist das überhaupt die richtige Seite ja? Na? Das ist schon, das ist echt gar nicht so scheiße. Ich finde nur, dass der ZR-Knopf ein bisschen stört. Ja, nur der ZR-Knopf stört ein bisschen. Ist, ist okay. Gefällt mir. Aber der Controller, ja, ein bisschen klein. Und dann haben wir hier noch das äh, Nintendo Switch Dock, äh, wo die Switch reinkommt. Kommt da drunter noch was? Ich schau mal. nee, Ich wüsste auch nicht, was da noch hätte drin sein können. Äh, Verpackung. Fügt euch. Ähm. Weg damit. So. Äh, das Dock. Ich glaube, das kann man hier irgendwie öffnen. hat man hier noch Anschlüsse. Einmal, äh, Adapter, also Poweranschluss, USB und HDMI out für die äh, Konsole, um sie anzuschließen. Ich glaube, dann hat man hier vorne nochmal zweimal USB. Und, ähm... Ah, das Switchlog ist schön aufgeprintet. Dann würde ich sagen, stecke ich die Konsole mal schön... Wobei. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ob es ohne geht. Ähm... ich so mal... Hallo? Dieses Scheiß, äh... Na? Mal die Joy-Cons. Könnte ich nicht entscheiden. Geht doch ab. So. Also, die lässt sich richtig schön leicht reinmachen. Ist die so richtig drin? Das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich auf keinen Fall richtig an, wenn man die reinsetzt. Ne, die gehört andersrum rein. Ich will nichts sagen, aber die fühlt sich echt nicht so... Also wenn man die so ins Dock tut, die fühlt sich nicht so gut an. Das muss ich mal anmerken. Ist nicht so toll. Ja, ähm, das war's dann mit dem äh, Switch-Unboxing. Bin mal gespannt, ich habe noch kein Spiel dazu. Ich werde mir vielleicht mal äh, Switch Online holen, eventuell. Und äh, mal ein kostenloses Spiel testen, einfach mal so. Und ja, dann könnt ihr auch bald schon Streams oder auch Videos äh, zu Switch Games erwarten. Zu was weiß ich noch nicht, weil ich habe halt noch kein Spiel. Ähm, ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, Leute. Ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Video oder beim nächsten Stream. Und ich sage bis dann, ciao, euer Rocky.